Hallo, ich bin der Flo Klare und ich erkläre euch ganz kurz, was es mit diesem Case auf sich hat ähm, und ja, warum ihr dieses Video anschauen dürft. Ähm, ich habe das Equipment für den Rupal e.V. zusammengestellt, um auf Events äh, die Vorträge aufzuzeichnen. Sprich, wir haben hier einen Case mit einem Videomischer, mit einem Aufnahmegerät, und in diesem Fall ist auch noch ein Livestreamer mit drin. Ähm, darüber hinaus haben wir verschiedene Konverter und eine Kamera. Letztendlich geht es darum, dass ihr in, ja, bei verschiedenen Events dann die Vorträge aufzeichnen könnt. Also im Grunde auch das, was ich hier gerade mache, ist ja eigentlich ein Vortrag. Ihr habt da vorne eine Kamera, die mich zeigt. Ich habe hier ein Mikrofon. Ich habe im Grunde ein äh, Notebook. Mit dem ich, äh, auf das ich jetzt auch überblenden könnte. Und ach genau, machen wir noch ein bisschen Branding da oben rein, das Drupal, ähm, das Truplikon Und ähm, wie gesagt, ich habe hier noch irgendwo einen, einen Präsenter-Rechner, den haben wir hier. Ich kann eine Überblendung machen. Und ähm, sprich, wenn jetzt äh, ihr auf einem Vortrag seid, bei einem Drupal Camp oder zum Beispiel der Drupal Europe, die dieses Jahr erstmalig stattfindet in Darmstadt. Ähm, dann kann quasi dieses Equipment, äh, Equipment verwendet werden, um die Vorträge aufzuzeichnen und das Ganze nachhaltig festzuhalten und nochmal bereitzustellen. Genau, ähm, ich versuche das Ganze in verschiedenen, äh, also in mehreren Videos zu, zu zeigen und die relativ kurz zu halten, also so kurz wie es nun mal geht, um das Equipment zu verstehen und zu bedienen. Ähm, wenn ich jetzt ein langes Video nehmen würde, müsste ich ein Inhaltsverzeichnis machen und man muss dann, dann durch, die Video, also durch das Video durchbringen Ich finde es praktischer und dafür ist ja das Equipment auch da, tatsächlich. Ich finde es praktischer, dass man, dass ich jetzt lauter kleine Videos mache, ihr dann themenbezogen euch die Videos anschauen könnt. Und ähm, das Coole ist, wie gesagt, mit diesem Equipment hat man hinterher keine Post-Production. Das ist das große Ziel. Sprich, es sitzt jemand dran, der bedient während dem Event diesen Kasten und hinterher ist hier auf einer SD-Karte das fertige Video, das dann direkt hochgeladen werden kann. Das ist das große Ziel und ähm, ja, das vereinfacht eigentlich ganz viele Dinge. So der Plan. Genau, dementsprechend drücke ich hier wieder diverse Knöpfe und äh, wünsche euch viel Spaß mit den nächsten Videos. Ha, und das ist live. Wenn man redet und gleichzeitig aufnimmt, weil natürlich hätte ich erst ähm, wieder das Logo einblenden müssen. Genau, aber ja, darauf gehen wir noch ein.